Was geht? wir für? Willkommen zu zum neuen Video? Hallo ah, wieder Pelle von 3 Letzte Folge Überlebt Und Dias Ja, wir haben den Traum von Dias erfüllt, also wir haben genug, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr für das ganze Projekt Ich mhm. finde auch, das Projekt könnte jetzt nicht besser sein, wir könnten uns eigentlich jetzt ausrüsten und in die Mitte gehen Ja genau Und Dabei ist der Kraler. Hrala Okay, dann mache ich jetzt den Countdown 3 2 1 Rauf Okay. Außerdem haben wir noch, um es immer noch zu erwähnen, Elias hat in der letzten Folge ein Schärfe-3-Buch gefunden. Ist natürlich auch mega geil. Ich baue dann hier mal das Redstone ab und da geht's noch weiter. Ja, alleine. Lol. keiner drauf gekommen. Ja, ich bin doch drauf. Ja, aber ist keiner drauf gekommen. Achso, ich drauf. Dachte, du meinst, ich bin nicht drauf oder so. Weil hier ist Lapis. Ich habe auch Lapis gerade gefunden. Nice. Hier geht's noch weiter. Sachen hier wegschmeißen. Hier ist Lava, hier ist noch mein Lapis. Okay, es ist sehr gut. Schnell mal nehmen wir den Redstone mit und gucken mal vielleicht, ob außen drum noch was ist. In welche Höhe sind wir? 12 wieder. Wie viel Eisen hast du jetzt eigentlich? Uh, Skelett. Die rollen noch im Laber. 20. Okay, nice. Ich habe einen Bogen gedroppt bekommen. Dias. Nice, Dias. Sagst du nichts dazu? Ich habe Dias gefunden. Frage nach. Okay, es sind mindestens zwei. 3 sind perfekt nach hinten, wir beide schon mal ein Schwert. Hey nein, lass mal, Zauber lass mal Zaubertisch machen, Alter. Vielleicht mal auf ein Gierschwert. Da sind sie. Pass mal auf, wegen Zombies. Alter. Ich störe jetzt, okay? Danke. Ich glaube, das sollte geklärt sein, alles mit denen. Sehr gut. Warte, nicht direkt abkommen. Warte, erst mal bauen. Nice. Nice, das, Alter. Das also sind mindestens 5. Ah, Creeper! Lass nicht bis dumm. <lacht> Nein! Ich hab drei. Nice. Kommt ein Zombie. Mehr oder weniger. <lacht> ja, wenn du jetzt stirbst, nimm das Alter. Alter! Ist es nicht Er. Alter, wie viel Pech kann man nur haben? Ja, dann mach eine Diaspitzhacke. Mach eine Diaspitzhacke. Alter, wie kann man. Was, wie wie okay. äh, rechts. Doch eine Dierspitzhacke, damit wir auch Ziderian fahren können. Schon mal. Wir brauchen insgesamt 5 für einen Verzauberungstisch. Also 2 für den Zaubertisch und 3 für eine Spitzhacke. Vielleicht können wir gleich noch ein paar Dias und da passiert genau das gleiche dann. Komm hör auf, Mann so traurig ich, ich bin depressiv Ich auch Oh, oh Guck mal Oh, nice Warte mal ist noch Gold Äh, Elias, komm mal ah, no. Guck mal hier Hier geht's noch weiter Geh noch mal rein hier Oh nein, ich hab Angst Wow Es geht noch weiter Äh, kannst du das Eisen auch das Gold abbauen? Hier ist schon zu Ende. Okay, aber wir finden gerade sehr viel Gold, das ist gut. Und Fäden, nimm die Fäden mit für Bögen. Fäden habe ich auch schon acht. Ich habe zwei. Da ist schon wieder zu Ende. Ja, hier geht es noch weiter. Nee, hey, nicht lang. Doch Hier weiter. Hier. Okay. Und hier auch, hier auch. Ja, oder hier. Und da ist. Hä? Eisen und Brot. Okay. Warte, ich habe vergessen, X3 zu schreiben. Schreibe ich kurz hinterher einfach. Blüm. Sollte schlimm sein. X3. Hashtag. Atomik. Ja, ich würde es einfach. Ah, okay. Soll ja kein Problem sein. Die Aufnahme ist ja trotzdem da. Oh, das riecht richtig viel Eisen. Bei, Gold bei mir. Ja, okay. Okay, Skelett. Kohle. Da probieren wir ein bisschen durch die Welt. Ich hab Angst dass ich da reinlaufe. Hm. Schöne Lava. Süß kleine Lava. Hier ist ein neuer Lavasee. Soll ich schon mal ja, anfangen zu strip ich Soll ich schon mal anfangen zu strip mine? Machen. Warten. Welche Höhe sind wir? 13, wenn ich gerade 13, ja, okay. Ich bin gar nicht eben in Lava gelaufen. Okay. So. Kein Creeper in der Nähe. Hast du wach, hast du, die oh. hast du die hast, oder was? Ja. Nice. <lacht> Alter, das mit dem Creeper war gerade mega Alter. belastend, Mann. Ich, hatte eine Spinne. Und ich stehe gerade in Lava für sie. Ich habe gerade irgendwie Angst. So, das ist ja das ist kein Lava, das ist ja äh, soda. Das ist ja äh, ein neues Getränk. Mhm, genau Wird halt so fremd nach genäht. Okay, äh, ich sehe deinen Namen. Deinen auch. Tschüss. Und ich gehe dann hier strip meinen, okay? Ja. Geh jetzt hoch. Sieben Dias habe ich jetzt Nice, in okay. Hast du kannst du dir denn schon meine Diaspazacke machen? Ja, ich mach's sofort. Okay, ähm, warte. Du weißt ja wo ich bin. Wenn ich dann sage ich dir gleich guck mal die Koordinaten. Ja ne, ich sehe, du bist schon da. Ähm, mach mal. lass uns mal, mal ein pique. kleines Lager bauen. Oh, nice. Okay. Äh. Was ist das für eine Ich drehe mich wieder im Kreis. Was äh, heißt es nur sein? Weil. Okay, hab ich habe schon noch Werkbank. Ja. Ja, pickel kostet 3 und äh. Entscheidend, der kostet auch 2, ne? Genau. Ist auch Platz für ein Dierschwert. Ja, der macht du den Dier-Schwert. Und, ähm. okay. Weil du immer so angespannt bist, wenn er ja uns ist, ne? Mhm. Ja. Okay, ich brauche mal ein bisschen Eisen. Okay, warte. Äh, dann. Soll ich dir die Idee Spitzacke geben? Äh, ja, gib mal. Dann gehe ich mich jetzt schon mal auf die Farm. Ich habe jetzt, hab jetzt ein Eimer gemacht. Eimer? Hab ich auch drei. Oh, ja, gut. Ja, das, ja, das. Machen wir nochmal ein kleines. Oh, äh, doch. Damn ist drei. Silk Touch 1, Power 3, Protection. Äh, ey. Äh, Project Protection. Ja, das ist das Ding, äh. Schuss, äh, Schuss, äh, Schussschutz. Schuss. <lacht> Schussschutz? Okay. Äh, nein, weiß doch, Bogenschutz. Ist, ich find's gut, dass du hier nicht schneiden darfst, ne? Für einen Schussschutz ist es vielleicht ganz gut. Ja, Schussschutz könnte hilfreich sein. Was wir jetzt brauchen, ist Wasser. <lacht> ja, wir mal mit dem oder? Alter. Alter. Nein, da, da. Warte, wo war noch mal die Mine gewesen? Weil ich hatte Wecker. da nämlich Wasser gesehen. Oh, hier ist Gold. Hier. Eins. Oh! Das war scheiße knapp gerade. Was ist passiert? Ich war mal, ich, bin ich wäre gerade vielleicht fast hier in die Lava gefallen. Und hier ist mir mein Mineshaft. Oh, Leute, da ist eine Truhe. Wow. Wer? Ja? Drei Kürbiskerne. Mehr nicht. Ja, die, da, in der war ich schon. Ach man. Okay, ich habe jetzt Wasser einmal. Meistens das Spiel dich. Okay, gehe ich jetzt schon mal Obsidian Farm. Na dann gehe ich hier hin. Ich habe mir das ein bisschen sicherer zu sein. Und das wieder Lava. Okay, da fahre ich jetzt schon mal Obsidian. Yes. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 8 nice. okay, habe ich jetzt noch. Also 2 halt für die für den Entscheidung Table. Okay, nice. Ich fahre jetzt schon mal. Hab jetzt zwei ich habe jetzt 2 Obsidian. Und erst läuft eigentlich. Ich ist on Fleek. Okay. Okay, okay ab hier Obsidian. Hier, Donald J. Trump. Äh, kommst du mal dann zum Dings? Äh, hat's kleinen klein Vase. Da bin ich gerade ein bisschen weiter von weggelaufen. Mal sofort, ich habe gerade noch eine Droge gefunden, die noch nicht gelutzt ist. Okay, nice. Oh, ein Dia! Und oh. ein bisschen Kohle, soll ich. Kohle. Ach komm, hab da eh schon was dabei. Äh, ich mache jetzt ein bisschen voll Iron, okay? Erstmal. Bisschen Obwohl voll Iron. Ich, äh, ich mache erstmal einen Bogen. Was äh, ist ein bisschen voll Iron? <lacht> keine Ahnung. Du so, keine Ahnung hast, war mir irgendwie schon klar. Ist scheiße, dass man dich cutten kann. Ist, glaube ich, gut so. Dann, dann erfahr nicht mal, dass du inkompetent das Stück Scheiße Oh Elias, ja. geh mal bitte an den Amboss, das wäre sehr nett von dir. Amboss gemacht. bisschen voll Iron machen erstmal. <lacht> Ey, dann mach dir jetzt mal ein oder mach das mit Schärfe 3 erstmal direkt. Wie viel Eisen hast du noch? Elias? Bisschen, ja? Wie viel Eisen hast du noch? Kleins bisschen nicht, weil, ach äh, so. Wegen der kleinen Bisschen 30. Eisenrüstung? Ja. Fünfund, warte, doch 35 habe ich. Okay, ich habe jetzt nochmal. Kleines Bisschen Eisenrüstung. Alter! Diese kleinen Löcher, die auf einmal im Boden sind! Ich habe jetzt schon mal einen Eisenbrustpanzer. Und äh, schmelzt gerade Gold. Ja. Ich weiß nicht genau, wo du bist, ich glaube, ich laufe, aber wieder. Ja, so bin ich. ja das, das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo die ist. Scheiße. Ich glaube, ich laufe aber gerade wieder drauf hin. Ja, ich sehe deinen Namen, hin. ja, du läufst dann ungefähr in die Richtung. Siehst du meinen Namen nicht? Warte, dann mach ich schon. Armee der Mini-Zwerge! Ich mach mir meinen Eisen-Shred, du machst wieder den gleichen dia okay? Ja, du bist so gut wie da. Bist du da? Zwei Minuten beeil dich mal wirklich. Also, oh. Hä? <lacht> wo, wo ist das Eisen hin? Äh, ich habe hier sechs. Eisen unten. Unten in die Mitte. Oder, oder der Teil ein bisschen auf. Okay, dann, äh, gehen wir mal zwei Dias. Soll ich mir aus der Rüstung machen? Äh, nein. Wie, warte, wie viel haben wir noch? Wie viele Dias? Sieben. Sieben? Ne, dann lass erstmal noch ein bisschen verraten. Und lasst immer uns beide auf, die, auf den Weg in die Mitte machen und uns dort eine Team-Chest machen. Hier ja, können wir machen, warte, wie viel haben wir noch? Ja, okay, ich hätte auch reichen können. Zwei. Okay, Zaubertraum. Brauchen wir also halt noch. Warte. Der Moment ist gekommen. Drei, zwei, eins. Er ist da. Machst du jetzt äh, Dings? 10,75 Attack-Damage. Alter. <lacht> nice. Und das in der dritten Folge. Um, ah, ja, 45 Sekunden. Okay, dann mach ich mir auch nochmal Schärfe 1 auf meinen Schwert. Ja, komm, wir finden noch genug, die erst die ich mache jetzt erstmal ganz schnell hier. Ich mach mir noch ein bisschen Rüstung in den letzten Sekunden. Action gewonnen. Okay, Prot und. Prot und auch nochmal. 20 Sekunden? Nein, ich hab mir auch also die auf meinen Brustpanzer gemacht. Okay, äh. Fuck, wir brauchen cleanstone wir brauchen Cleanstone. Scheiße, wir brauchen zum Schluss kurz Cleanstone warten. Bitte, bitte, lass es noch gehen. Ne, jetzt schaffen wir nicht. Der bau alles ab, bau ab, bau ab. Wir müssen abbauen. Ne, weg. Nein! Also du auch nicht mehr geschafft, oder? Ich habe die Zauberzüge abgebaut, ich hab ihn aber nicht aufgesammelt und bin gekickt worden. Mm. Sollen wir noch eine Folge aufnehmen? Ja, komm. Okay, ja, ja. okay, Leute. Ja, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut doch bei dem anderen, das, die, unserem Team vorbei. Also bei mir, schaut bei Squid vorbei und bei Squidzocker, schaut auch bei mir vorbei, um die Folge zu sehen. Das war's von uns. Und wir sagen, ciao.